Jetzt kommt das nächste Gesetz in zweiter Lesung, Tagesordnungspunkt 11, Gesetz zum Staatsvertrag zwischen Hessen und Bayern, Neubau der Mainbrücke Mainflingen. Berichterstattung übernimmt Herr Dr. Naas, Drucksache 20 34 zu 20 Herr Dr. Naas, Sie haben das Wort. Herr Präsident, bei uns war es ja fast eine Kampfkandidatur um die Berichterstattung. Insofern bin ich natürlich auch da. Der Ausschuss empfiehlt für Wirtschaft Wirtschaftsverkehr, und Wohnen empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Diese Beschlussempfehlung ist einstimmig ergangen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. – Auch hier erfolgt die Abstimmung dann im Abstimmungsblock.